Welcome back to Miitopia! In der letzten Folge haben wir Venus gerettet und nun müssen wir noch die dritte Schwester retten. Ja. Und äh, bevor wir das machen, futtern wir noch schnell. Fällt mir gerade auf. Haben wir mal irgendwas zu futtern für euch? Ja, habt Cobra nuggets für dich. Ansonsten... Äh, habt ihr nicht probiert? Probiert mal. Ganz nett. Okay. Das habt ihr schon probiert. Das habt ihr noch nicht probiert. Probier mal bitte. Nicht so gut. Ah, schade. Dann äh, brauche ich immer noch ganz viel Futter für die ganzen Freunde hier. Machen wir weiter. Und nun raus hier. Da sind wir durch und nun äh, können wir wahrscheinlich immer noch nicht lang, oder? Ich versuch's mal ganz kurz. Weil Isaac hat uns was gegeben, aber ich glaube nicht, dass das hier irgendwas... Nee, hat nichts hiermit zu tun. Okay. Dann, äh, geht's wohl hier lang, zum Finsterforst. Unten lang. Ich glaube, wenn wir alle gerettet haben, Finsterforst, können wir dann durch das Tor weiter erkunden und den bösen Finsterforst gomma HD aufsuchen. Ich mag das auch von GF. Hat was. Meine Güte, ist das ist düster hier. Das ist ja total unheimlich. Selbst wie Feen meiden diesen Ort. Es treiben finstere Mächte Unwesen in diesem Wald. Und deine Schwester ist ganz sicher hier. Ja, ich hab's so Angst. Aber wir müssen weiter. Ich hoffe, es geht dir gut, Bubbles. Oh. Ich werde Venus zeigen, was ich drauf habe. Ja, Venus ist schon sehr, sehr cute. Wow. Ein Troll. Das muss wohl die Hauptwache von äh komm mal, halt höchstpersönlich sein. <lacht> nee, jetzt mal no joke. Das wird's wohl sein. Er schickt sie hier in diesen finsterwald rein. Er hat wohl wirklich Angst, dass wir durch das Tor kommen und ihn besuchen gehen. Bäh, bäh, bäh. Aber er kann uns niemals aufhalten, nicht uns, nicht jetzt, niemals. Keine Chance, Gomme. Wir kommen und holen dich. Aber erstmal holen wir die dritte Schwester zurück. Waldnüsse-Sternchen. Alles Paletti. Naja. Bis dann die Gegner auftauchen, ne? Zwei Trolle. Die kriegen es mit Zahnpasta zu tun. Die leben noch. Aua. Bam! Pflätze dich bitte nicht! Okay, die haben alle irgendwie Bogen nur, die ganzen Schwestern. Ich vermute mal, dass wir die dritte Schwester auch gar nicht mitnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie zu, wozu oder wieso. Aber mal schauen. Mal schauen. Und ich das Ende. Manchmal kann man das auf der Karte so ein bisschen merken, dass das Ende ist von dem äh, Level. Du cool. Oh! Das kam wirklich überraschend jetzt. Jemand will sich anschließen. Venus hat wohl eine Freundin mitgebracht. Denn es ist niemand geringeres als. Es ist Usagi, beziehungsweise auf deutsch bunny beziehungsweise in dem namen den die meisten sie kennen sailor moon ja sailor moon für die die es nicht wissen ist ziemlich verträumt bisschen meine waifu bisschen eigentlich nicht so wirklich ich mag halt einfach nur den charakter sehr und ich mag allgemein einfach sailor moon sehr ja was wird sie sein ja sie wird meine prinzessin sein meine prinzessin sereneti Genau. Das wird sie sein. Weiß nicht, warum das hier blau ist. Warum ist ihre Lieblingsfarbe blau hier? Weiß nicht, ob das normalerweise bei ihr so ist, aber... Okay. Ich bin Usagi und ich bin eine Vertreinte Prinzessin! Ja, äh... Bunny hat eine sehr... Piepsige, nervige... Junges Mädchenstimme Und, äh, ich werde sie Bunny nennen, auch wenn da Usagi steht. Überall, außer in Deutschland heißt sie Usagi, deshalb steht das hier oder so, aber ja. Ich habe auch übrigens noch einen anderen ähm, Mi gefunden für Bunny, aber ich bin mir nicht sicher, welchen ich von den beiden benutzen soll. Ich habe mir gedacht, ich nehme den hier. Weiß nicht. Hat halt die Entscheidung. 50-50. Ich habe jetzt einfach den hier genommen. Äh, mal gucken, ob ich einen dann einblende, sonst ist eigentlich auch ziemlich egal. Wir nehmen sie. Das ist meine Prinzessin. Nun haben wir bisher, glaube ich, jede einzelne Klasse benutzt, oder? Da ist sie. Prinzessin Bunny. Bin ich die Letzte? Ich heiße Usagi. Ich stoße vielleicht etwas spät zum Team. Aber zu spät bin ich generell nie. Ehrlich. Yay, jetzt hat sich uns angeschlossen. Yay. Endlich. Wir sind nun zu viert. Ach, ist das toll. Ja, und zur Info, äh, auch wenn das... Ich weiß nicht, ob das jetzt vorher äh, erklärlich genug war, aber ich kann es gerne nochmal erklären. Ähm, ja, Venus ist natürlich auch von Sailor Und äh, ja, sie hat dann einfach Sailor hier mitgebracht. Hat ein bisschen mit dem Horst geredet, weil irgendwie hat der Horst Kontakt mit den äh, Elfen. Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Ja, und jetzt ist sie bei uns. Schön, ich finde sie sehr hübsch. Bunny. Wurde aber auch langsam Zeit. Echt mal. Tut mir leid, Leute. Was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Du ich so sein. Ich habe gewartet. W was? Ich stand die ganze Zeit hinterm Gasthaus und habe gewartet. Oh. Gewartet und gewartet. Ich war so alt. Nicht da, alles wird gut. <lacht> Ja, passt ziemlich gut zu Bunny. Sie Jetzt haben wir dich ja gefunden, Bunny. Zum Wohl. Finde schade, dass man manche Namen nicht ändern kann. Oder kann man das vielleicht doch? Ich probier's mal gleich aus. Darf ich erstmal hier rein. Alle quatschen. Oh, ein Geschenk hat Mike gekauft. Überraschung für dich, Jeff. Danke. Ein Goldring. <lacht> Schick. Oh nein, Young mag mag mag hat gesehen. Oh, oh Spaghetti, -o. Komm schon, du chillst doch mit Zahnpasta. Rum ist doch jetzt hier nicht sehr äh, groß. So, ich würde mich gerne mit sagen ein bisschen unterhalten. Du kannst ja während ein bisschen mit GF. Ja. Mm -mm -mm. Du willst euch was haben? Schädelpixer. Okay. Da, hier sieht man schon Venus. Ähm. Stimmt, lass uns mal ganz kurz nachschauen, ob das funktioniert, wenn ich jetzt äh, Team gehe zum Beispiel. Keine Ahnung. Team. Usagi ändern. Name. Kann ich den Namen ändern? Geht das? Oh, oh Gott. Oh Gott. Nein, das ist cursed. Schaut euch niemals mies an unter den Bearbeiteten. Ich möchte sie Bunny nennen. Es ist so cursed, dass sie Usagi heißt. Nennen sie Bunny. Fertig. Hat klappt? geklappt? Funktioniert das? Yeah, so gefällt mir das schon viel mehr. Wunderschön, wunderbar. Gut. Bunny soll sie nur leisten. heißen. Jetzt kann sie gleich mal alles probieren. Waldnüsse, Sternchen mit viel gesundem Fett und Öl machen Nüsse länger satt. Trollkringe fettklebrig und mit künstlichen Aromen. Dafür lieben Trolle sie. Lass mich mal testen. Ja. Ja, die kannst du mal hier probieren. Die Bratpilze. Schmeckt dir? Boah, ich möchte, dass Bunny am Ende sehr, sehr hübsch wird. Unsere Prinzessin. Muss sehr hübsch werden. Bitte sag mir, du magst die Felsenschucki. Nein! Niemand mag die! Wofür habe ich die? Niemand mag die! Ach, come on, Spiel! Ach, das mag ich natürlich auch nicht. Und das kann ich nicht mal mehr probieren. Wisst ihr was? Ihr kriegt die jetzt einfach runter. Ihr schluckt die jetzt einfach runter. Wer können denn hier Abwehr gebrauchen? Du kannst definitiv die Abwehr gebrauchen, mein Freund. Du isst jetzt einfach alle auf. Ich muss die loswerden. Niemand mag die. Ich will die nicht mehr haben. Ess die einfach. ist die einfach. Ah. Ah. Ja. Einkaufsbummel. Komm, wir machen mal einen süßen Einkaufsbummel zusammen. Lust auf einen Einkaufsbummel? Komm, oh, ich muss dir was sagen. Langweilig. Uf. Die Schlange dort ist aber lang. Wofür die wohl alle anstehen? Ich frag nach. Äh, oh, okay. Okay. Und. Was gab's das hier gratis? Eine Banane. Kein Wunder, dass hier die ist. Okay, interessant. Ein MP-Bonbon. Äh. Boah. Machen wir mit unserem neuen Teammitglied weiter. Aha, wo führt denn das hier hin? Okay, wir haben zwei Wege. Natürlich werde ich erstmal den Weg mit der Küste machen. Ich gucke nur, Elfenreich Ost. Ja, da müssen wir hin. Da ist der Gomma HD hingeflüchtet. Da ist der ganze Handlanger hier versteckt in den Finsterfors, weil der weiß, dass, wir, dass er hier den Schlüssel versteckt hat. Ah. Ja. Leider kann ich die Kamera nicht bewegen, das mag ich irgendwie nicht. Aber naja. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Truhe. So, Truhe, Truhe, Truhe. Auf geht's. Freundschaft, yay. Yeah. Drei Trolle. Kommt her. Was das? Nein! <lacht> ich beschütze sie. Yay. Stimmt, ich habe gar nicht wirklich mit ihr gelevelt. Oh, danke. Müsste eigentlich noch ein bisschen mehr Tickets mit ihr benutzen und leveln. Ja. Mach ich glaube ich gleich nochmal. Oder ganz nützlich. Ganz ein Trolle. Haut ab. Bam bam bam bam. Es lebt einfach immer noch. Oh nein, sie ist jetzt schon down. Ja, aber sie ist auch nur Level 1 oder so, glaube ich. Kann das sein? Kriegt sie jetzt gar keine Erfahrungspunkte? Doch, kriegt sie. Wow. Hehe. <lacht> irgendwie sieht er aus wie so, Irgendwie sieht gerade GF aus in diesem Licht wie so ein Emo mit so schwarzen Haaren. <lacht> Direkt. Zwei. Tänzchen gelernt, bringe Gegner zum Tanzen, dadurch verlieren sie einen Zug. Fächerwelle gelernt, schneide einen Gegner mit flinkem Hieb in zwei. Und Bonus-Erfahrung, ja, wer die wohl bekommen wird? Natürlich sie. Gut, schön. Eine Kiste, ein bisschen Gold. Das ist ziemlich gut gebrochen momentan. Etwas sofort, dann wäre nicht schlecht. Riesenkiste! Pünktchenkostüm. Wahrscheinlich für Girlfriend, ja. <lacht> das sieht so weird aus. Ach, komm. Wenn du es tragen möchtest, dann trag's halt. Ich find's weird. Passt irgendwie nicht so. Aber, oh, okay. Yeah. Fünf verschiedene Kostüme für Unholde. Na dann. Schön der Achievement sammeln. Da sonst sich doch immer. Na. Tschüss. Ja gut. Oh, sie will was Neues zum Anziehen haben. Seidenkleid. Oh, ich kaufe dir alle Kleider der Welt. Ohne creepy zu wirken jetzt. Ui. Ui ui ui ui ui ui ui. Schon schick. Buntblatt, wenn mich das stärker macht. Ich finde es jetzt vom Aussehen ja nicht so schön. So ein Glasblatt, ne, sorry, Feiere ich nicht so. Aber die Werte nehme ich trotzdem mit. Die können noch gut werden. So, äh, was für Tickets habe ich jetzt noch? Ja, komm, ähm, spiele ich die kurz vor. Und dann sollten wir noch genug Zeit haben, uns noch ein bisschen diesen Wald anzuschauen. Ob wir den fertig kriegen, ich glaube er nicht, aber wer weiß. Alles in Ordnung, Bunny? Ist alles äh, ergreifend? Na dann. Das ist doch bloß die Werbung. Das passt halt wirklich perfekt zu Bunny. Also wirklich. So, Trainingsraum könnte was Neues passieren. Deshalb, deshalb wollte ich das nicht wegschneiden, sondern drin lassen, weil hier könnte noch was Interessantes passieren. Denn hier waren wir noch nicht so oft. Im Trainingsraum. Nein, nein, noch nicht so oft. Zieh dir mal diese Schachtel rein. Boah, Muckis bis zum Abwinken. Total cool. Äh. Hm? Na, die ist verblüffend, was? <lacht> Äh, ich glaube, du verwechselst verblüffend mit nicht vorhanden. Ich hoffe, das habe ich nicht laut gesagt. Naja, Level 3. Freunde, cool. Mach Machen wir weiter. Kein Bock zu futtern. Bringt sowieso nicht so viel. Erst ist Level 4, wir sind alle Level 8. Girl, du musst leveln. Komm, das kriegen wir auch noch hin. Hier geht's weiter. Auf zu einer Kiste und dann hoffentlich auf zum... Äh, weiß ich nicht. Der Boss direkt das ist ja halt kurz hier. Ich weiß ja nicht, wie lange das geht. Keine Ahnung, du sag mal, du verfolgst tatsächlich den dunklen Fürsten, HD. So ist es. Du bist so tapfer. <lacht> <lacht> Von deinem Mut sollte ich mir ein abschneiden. Das tust du doch bereits oder nicht? Ich glaube, erst ist andersrum. Naja, egal. noch ein Troll. Mein Gott. <lacht> Lebt hier etwa Goma AD? Oder hat er hier mal gelebt? Wie ist er überhaupt zum dunklen Fürsten geworden? Das ist so eine Frage, die stelle ich mir. Vielleicht werden wir ganz am Ende das besser rausfinden. Hoffentlich. Aber ich habe schon sehr stark die Vermutung, dass der hier irgendwie gelebt hat. Und hier sind so viele Trolle. Er selber ist ja eigentlich ein Troll. <lacht> Troller LOL. Spielscheine, cool. Und Gegner, ja, <lacht> an jeder Kurve mehr oder weniger gibt's immer Gegner. Uh, was bist du denn für eine böse Banshee? Oh oh, wir haben schon lange keine Banshees mehr, seit anfangs nicht mehr. Ha, wirklich. Aua. Ich so lustig, wie ja Venus und Sailor Moon sind, also Sailor Venus und Sailor Moon. Neue Technik, Fächerwelle. Cool. Cool, cool. Na, cool. sehen wie lange das anhält. Es wird dunkel. Oh oh. Wir sollten eine Runde quatschen. Und dann. Was dann? Sie hörte eine Stimme. Sie flüsterte ihr in der Dunkelheit zu. Was war das? Ich habe Angst. Sie krächzte wie ein Sargdeckel, der sich langsam schließt. Und was dann? Wo ist mein Gesicht? Da! Sie erzählten sich die ganze Nacht hindurch Geschichten. Und nur ich und Young Mike haben sich verstanden dabei. Okay. Die haben nicht mal im Zelt geschlafen. Warum überhaupt aufgestellt? Ist das nicht voll die Arbeit, so ein Zelt aufzustellen? Und dann schlafen nicht mehr drin. Wow. Wow, ich habe 30 HP-Bahn benutzt. Yay! Ja, das ist 20-30. Cool, oder? Yeah! Ja, die benutzen die automatisch, ne? Im einen Charakter würde ich halt tatsächlich nie benutzen. Japanischer Fächer, cool. Löwenzahn habe ich nicht genug Geld für, aber das kann ich mir noch leisten, das ist sehr, sehr billig. Das hole ich gerne. Für. Uh. Ja gut, Bunny kommt ja auch mehr oder weniger aus Japan, deshalb passt das ziemlich gut. Ja, bringt das überhaupt was zu futtern? Probieren. Auch oh, nichts. Komm, die müssen wir runterkriegen. Die isst du jetzt einfach alle. Ess sie, damit ich sie nicht mehr habe. Weil niemand mag sie. Und du wirst sie jetzt mögen, ob dir das gefällt oder nicht. Esst sie. Ist mir egal. Ihr esst sie jetzt alle auf. Ah. Niemand mag das. Esst sie trotzdem. So, perfekt. Die spare ich mir dann noch für gleich auf. Äh, ja, machen wir weiter. Das Ding ist, die Pferdsachen, die habe ich gerade wirklich keine Lust, um ehrlich zu sein. habe ich irgendwie keine Lust. Deshalb sparen wir uns einfach auf. Aha. Wie groß ist denn bitte dieser Wald? Das muss müsste doch irgendwann aufhören. Vor allem, wie groß wird denn bitte die... Das Ost. Meine Güte, ey. Das wird, das wird ziemlich lang dauern, glaube ich. Ja, machen wir erstmal hier die Kiste. Ganz fix. Das hat was echt niedlich, schon. Würde ich unterschreiben. Ich meine, habe ich designt, ne? <lacht> uh, Riesenkiste. Bauernkleid für Bunny. Ganz ehrlich, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber nö, danke. <lacht> Beeilung! Fallen zu Stimmung! Oh no! So weit man sich doch nicht gegen den man gegen Gegner kämpft. Oh mein Gott, was bist du? Eine Furie. Oh oh. Das ist glaube ich ein kleiner Mini-Boss, oder? Bam, bam, bam! bam. Nur drei Damage, das ist gar nichts. 12 ist auch nicht so viel. 17 schon ein bisschen besser so wenig Damage. Wow, One-Hit. Der macht One-Hit. Hey. Neue Technik. Tau des Lebens. Wach auf, Girlfriend. Wow. Wow. Bam, bam. traurig sie gerade geguckt hat. Oh mein Gott. Wir müssen aufpassen. Definitiv. Was geht denn hier ab, Süßen? Oh, oh Nein, nicht. tu es nicht. Nein, kein neuer Look. Nein, tu es nicht. Nein, tu es nicht. Oh Gott. Nein. Stop it. Okay, ihr wollt talken, dann beeilt euch mal. talk mal ein bisschen schneller, ja. Zack. Yay, Level 6, okay. Reicht das? Gut, weil ihr müsst euch noch ein bisschen... Ah, ist eigentlich nicht so wichtig, ne? Ist nicht so wichtig. Was wird überhaupt? Oh stimmt, wir sind Teddy! Ja, oder den Teddy! Yes! kämpft mit dem Teddy! Für immer und ewig, werde den niemals ändern. Du sollst jetzt für immer und ich mit dem Teddy kämpfen. Yes! Yes! Besticktes Kleid, sieht nicht so schön aus. Aber ich kann mir das auch noch nicht leisten. Ja, okay, dann hol dir das halt. Besticktes Kleid. Ah, irgendwie gefällt mir das nicht so. Egal, trage es einfach trotzdem. Weil die Blumen da unten, dieses Blumendesign ist zumindest ganz hübsch. Ach, futtern wie schnell das weg. Du futterst das jetzt, du brauchst ganz viel Abwehr, mein Freund. Du brauchst eigentlich auch Abwehr, ne? Bunny, du brauchst auch Abwehr. Hm. Das macht doch. Ah, das hast du noch gar nicht probiert. Oh, schön, dass dir das gefällt. Dann du doch das ja hoffentlich auch. Egal, jetzt haben wir unsere, unsere Essensvorräte endlich mal weggefressen. Und dann würde ich sagen, werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir uns dann diesen Weg hier anschauen und höchstwahrscheinlich die Dritte Schwester retten. Die ist, glaube ich, direkt hier irgendwo um die Ecke. Ja, wir werden sie auf jeden Fall in der nächsten Folge retten. Bis zum nächsten Mal.